Wenn euch so viel daran liegt, dann redet halt von Politiker. Obwohl das Thema macht mich schon ein wenig melancholik. Schwätzt die ganze Woche davon, das macht mir nichts aus. Doch redet ihr mir vom Frieden, kriecht mir die Angst in den Nacken. Mit untertänigstem Verlaub. Ihr setzt mit eurer Agenda die ganz großen Themen. Da bleibt kein Platz für kleine Leute mit ihren Problemen. Ihr bestellt die Talkmaster und die fragen euch aus. Doch redet ihr dann vom Frieden, fliegt mir die Angst in den Nacken. Mit unterdänigstem Verlaub. Ihr habt die Armen vertröstet und für die Reichen gehandelt. Für sie die Wirtschaft in ein Casino verwandelt. Zum Nutz und Fromm der Nachhaltigkeit, ich hätte's fast geglaubt. Doch redet ihr mir vom Frieden, da kriecht mir die Angst in den Nacken. Mit zum Verlaub. <lacht> Ihr schickt Soldaten und Waffen in die entlegensten Weiten. Da haben die nichts zu schaffen, außer gefährlich zu streiten. Gebt's doch endlich zu, es geht nur um Zaster, Macht und Raub. Doch ihr redet mir vom Frieden, da kriegt mir die Angst in den Nacken mit untertänigstem Verlaub. Solange es euch gefällt, die eigenen Reden zu hören. Stellt bitte das Mikro leise, um nicht meine Träume zu stören. Als stinknormaler Bürger will ich im Grund nur meine Ruhe. Doch redet ihr mir vom Frieden, mache ich mir ernsthafte Sorgen. Krieg in der Nacht kein Auge zu. Krieg in der Nacht kein Auge zu. Krieg in der Nacht kein Auge zu.